Nein, ich bin nicht tot. Ich hatte nur keine Ideen, keine Lust oder war noch nicht fertig. Egal, heute bin ich fertig, denn heute geht es um meine selbstgebaute Wetterstation. Der Hauptprozessor ist ein Arduino Mega, hauptsächlich deswegen, weil er mehr RAM hat. Die mehreren seriellen Anschlüsse sind aber auch nützlich geworden. Zur Verbindung mit dem Internet und dem Wetterservice wird ein GSM-Modul benutzt, um genau zu sein, das SIM-800. Das SIM-800 kann damit punkten, dass es einen relativ niedrigen Stromverbrauch hat, solange es keine Internetverbindung herstellt. Und ja, das war's auch schon. Ach ja, und es ist billig. Es kostet 8 Euro. Zu den Sensoren. Als Hauptsensor für Lufttemperatur, Temperatur, Luftfeuchte, Luftdruck, etc. Wird ein BME 280 von Bosch eingesetzt. BME steht, glaube ich, für Bosch Microelectronics oder irgendwie sowas in der Richtung. Der coole Teil an der Wetterstation ist der UV-Sensor. Der misst UV. Und eigentlich auch noch ein paar andere Sachen, aber ich habe keinen Dienst gefunden, der die annimmt. Äh, der UV-Sensor ist ein SI 115. Äh, ja. Hat I²C, genau wie der BME280, ist deswegen auch der Hauptgrund, warum ich ihn benutzt habe. Muss ich keine zwei Kabel legen. Und er kostet nicht so viel. Ich messe auch die Bodentemperatur mit der Station. Dafür wird der klassische DS18B20 von Dallas eingesetzt. Das Ding ist relativ bekannt, benutzt OneWire, welches ein Protokoll ist, welches, wie der Name sagt, nur ein Kabel. Plus Masse und je nachdem noch Strom benötigt. Diesen stecke ich in den Boden und er misst halt die Bodentemperatur. Ja. Ich habe auch noch einen DHT11 installiert, welcher die Innentemperatur von der Scheune misst. Keine Ahnung wozu es ist, aber ich hatte den rumliegen, also habe ich ihn eingebaut. Kann man sicher benutzen und man kann halt gucken, wie gut die Scheune isoliert ist oder sowas in der Richtung. Damit man nicht immer mit einem Computer hingehen muss, um die Daten auszulesen oder auf die Webseite oder sowas, habe ich eins der klassischen Hatichi-Displays angeschlossen. Die sind omnipräsent und ich weiß gar nicht, woher ich das habe. Das habe ich, glaube ich, mal aus irgendeinem alten Ding gezogen. Aber dieser äh, Display-Controller, der da drauf verbaut ist, ist universal. Gibt es überall. Auch der äh, Getränkeautomat in meiner Schule benutzt dieses Display ist also nicht genau dieses, eine andere Variante, aber gleicher Controller. Die Klemmleiste, die man oben an der Wetterstation sieht, ist für die Sensoren gedacht. Da klemmt man die Sensoren an. Wie man sieht, es fehlen noch Sensoren für Wind und Regen und so, aber die habe ich nicht angebaut und die bleiben da wahrscheinlich auch noch eine ganze Weile nicht angebaut. Speaking of the display, was wird denn eigentlich auf dem Display angezeigt? T steht für Außentemperatur. H steht für Außenluftfeuchte. S steht für Soil, also Bodentemperatur, P steht für Pressure, Außenluftdruck. I steht für Indoors und danach kommt ähm, x Grad Celsius und x Prozent Luftfeuchte in. Und UV steht für den UV-Index. Ja. GSM ist einfach das GSM-Signal, wie gut dieses Signal ist. Vergleichbar mit den Balken in eurem Handy. ULT steht für Upload-Timer. Dieser Upload-Timer ist in Millisekunden und zählt bis auf 300.000 hoch. Und wenn er da ankommt, wird ein Upload gestartet. Der Standort ist so eine Scheune... Mit einem kleinen Feld dran, die meine, die einem Freund von meinem Patenonkel oder einer Freundin von meinem Patenonkel irgendwie so gehört. Äh, ist halbwegs groß und das Dach ist halt sauhart. Man muss irgendwie Löcher suchen, die schon davor drin sind. Die Wände sind aus Holz und ja, das macht's eigentlich ganz gut, um die Sachen hinzuhängen. hier Rede sollten eigentlich auch ein paar Bilder von allem auf, ähm, eingeblendet werden. Wie kriegt die Wetterstation denn eigentlich ihren Strom? Na ganz einfach, Solarpanel. Auch in der Scheune sollte es sowieso schon seit längerem mal Strom geben. Also habe ich ein 25 Watt Solarpanel irgendwo außen ähm, an die Seite gemacht mit meinem Paten Onkel Christian. Äh, der hat sich um das der hat sich um das Holztöck, um die Halterung gekümmert und ich habe in einen kleinen Solarladeregler so ein billiges China-Ding hier, Bild einblenden, Innen angebracht. Dann habe ich an diesem Solarladeregler das Solarpanel und zwei Bleibatterien, die ich noch so übrig hatte, angeschlossen. Bis jetzt halten die Bleibatterien eine Nacht durch mit der Wetterstation, aber besonders gut sind die glaube ich nicht mehr. Das sind die, die aus meiner USV rausgeworfen wurde, weil die gemeckert hat, dass die kaputt sind. Das Einzige, für das ich Code geschrieben habe, ist der Arduino selbst, obwohl man theoretisch vielleicht auch für das SIM800-Code schreiben könnte, aber darauf habe ich keine Lust. Das ist zu bescheuert. Außerdem führt meine Va Variante von dem SIM800-Modul sowieso nicht die Anschlüsse heraus, die ich bräuchte. Egal. Ähm, Erstmal zum Code. Ich hoffe, ihr versteht zumindest ganz grundlegend C. Aber wenn nicht, ist auch nicht so schlimm. Ich erkläre es für dummis. Include bedeutet Library äh, Includen. Ähm, Libraries sind einfach Code von anderen Menschen, schön zusammengelegt, dass ich ihn benutzen kann ohne Arbeit zu machen. Programmierer sind faul, genauso wie Mathematiker. Hier oben, das ist alles fürs GSM-Modul. Äh, die Grundfunktionen, GPRS, also. GPRS ist das, was für euch Edge ist auf eurem Handy, oder je nachdem sogar G, wenn oben G steht, dann ist es GPRS, Edge ist ein bisschen schneller. HTTP macht HTTP das Hypertext Transfer Protocol für Internetseiten. SMS ist für SMS, damit ich äh, SMS schicken kann im Falle des Falles, dass ein Sensor ausfällt oder sowas. GSM-SIM Time ist, um die Uhrzeit vom GSM-Modul abzurufen. Time ist eine Bibliothek, die mir dabei hilft, die, ähm, die mir dabei hilft, bestimmte Zeitsachen zu berechnen. Diese zwei Bibliotheken hier sind für das Interface mit den Sensoren I2 C und ähm, OneWire. Das ist I2C, das ist OneWire. Das hier ist eine Bibliothek, die so als Grundlage für diese zwei weiteren hier unten steht. Einmal für den UV-Sensor und für den Temperatur-Luftdrucksensor. Dallas Temperature ist für den DS18B20-Bodentemperatursensor. DHT ist für Sensoren aus der DHT-Familie, wie immer in DHT11. Und Liquid Crystal ist für das Display. Man sieht, dass nicht mal irgendwie Name steht vom Controller, einfach nur Liquid Crystal. Und deswegen, ja, man sieht einfach, die sind sehr bekannt. WDT ist Watchdog-Timer. Unwichtig, wird benutzt von mir, damit die Wetterstation nicht die ganze Zeit abstürzt oder sowas. Weil das macht so. Hier gibt man die Daten für den APN ein, also das, was ihr vielleicht mal machen musstet auf eurem Handy, wenn man äh, Internet wollte. Aber auf Handys wird das normal automatisch geregelt. Hier kann man die Daten auf jeden Fall eingeben. Reset Pin ist ein Pin fürs Modul. Hier gibt man die Daten für die Wetterstation ein. Oh Scheiße, das muss ich rauszensieren. Äh, seine ID für Weather Underground, seine ID für äh, sein Passwort für Weather Underground und dann noch ID und Schlüssel für Open Weather Map. Hier unten kommt die Nummer hin, die, die eine SMS bekommt für den Fall, dass was schief läuft. Hier gibt man noch Zeitzone und anderen Krusht ein. Und hier gibt man Daten ein. Wenn man diese Zeile so auskommentiert, äh, wenn man das Kommentar wegnimmt, würden die Wind- und Regensensoren hochgeladen werden. Hier stellt man ein, wie viele ähm, Miles per, per Hour eine Umdrehung vom Windsensor sind. Und hier ähm, wie viel... Ähm, wie viele Inches Regen gefallen sind, wenn der Regensensor auslöst. Hier noch mehr Zeug für die Libraries, muss man nicht wissen. Hier, das sind die ganzen Variablen, die gespeichert werden. Deswegen ist der RAM so knapp gewesen und deswegen brauchte ich einen besseren Mikrocontroller. Egal. Jetzt zum Hauptteil, also zum wichtigeren Zeug. Das hier ist noch für die Regen- und Windsensoren notwendig. Und das hier, was ab hier kommt, initialisiert erstmal die Sensoren. Das sind Funktionen, die ich später aufrufen werde, die für die verschiedenen Sensoren da sind. In dem Fall der BME280, also Temperatur und so, der SI1145, UV-Sensor, der DS18B20, Bodentemperatur, der DHT11 für Innentemperatur und das GSM-Modul wird alles hier initialisiert. Wird hier als Funktion geschrieben und diese initAll-Funktion ruft alle auf einmal auf. Die schreibt aufs Display init und dann nach jedem ausgeführten Ding einen Punkt, damit man halt sieht, wie weit sie ist. Das kann man theoretisch rauskommentieren, um Fehler beim Hochfahren zu ignorieren, sowas wie Sensor fehlt oder so oder keine SIM-Karte drin. Ist mehr für Debug-Zwecke, wenn du dran arbeitest das hier prüft, ob keine Fehler sind und wenn Fehler da sind, dann blinkt und verhält sich einfach nicht mehr, es macht einfach gar nichts mehr wenn alles gut gelaufen ist, schickt es eine SMS, dass alles gut gelaufen ist wenn nicht, dann schickt es eine SMS, dass alles schlecht gelaufen ist, mit SMS.cent dieses Ding hier verbindet die, ähm, dieses Ding hier verbindet das GPRS-Modul mit dem Internet das GSM-Modul Egal. Mach den Watchdog an, weil hier hatte ich Probleme, dass es immer abgestürzt ist. Der Watchdog-Timer ist einfach ein Timer, der auf 8 Sekunden hochzählt und wenn er da ankommt, startet der Arduino neu. Um das zu verhindern, macht man hier WDT-Reset rein, was diesen Timer wieder auf 0 zurücksetzt. Das habe ich hier überall reingeschmissen, weil mir diese blöde Wetterstation immer abgestürzt ist. Ja. Oh, ich habe hier eine Zeile doppelt. Naja, das macht nichts. Egal. So, also hier wartet es darauf, dass es eine GSM-Verbindung hat. Wenn es ähm, die hat, dann stellt es hiermit eine GPS, also Internetverbindung her, wenn's die, und wartet, dass sie da ist. Wenn es soweit ist, gibt es die IP-Adresse aus, bezieht die Zeit vom, Netzwerkserver, äh, vom Netzwerkzeitserver, NTP, Network Time Protocol, Sync from Server, mit dem Server synchronisieren. Und gibt die Zeit roh nochmal auf dem äh, auf der, äh, Debug in, auf dem seriellen Monitor aus. Der Serial Monitor wird benutzt, um ja, Debug-Sachen zu machen. Du kannst halt sehen, was dein Arduino macht, wenn du Serial Print machst. Das wird dann einfach auf den seriellen Monitor geschmissen. Den kann ich natürlich nicht aufrufen, weil gerade kein Arduino an meinem PC angeschlossen ist. Die Funktion hier trennt die GPS-Verbindung. Wie gesagt, das sind Funktionen, die laufen nicht so durch, sondern die müssen noch aufgerufen werden. Das hier sind die Funktionen, die die Sensoren zu den oben in die oben gezeigten Variablen schreiben. Die hier ist für den BME280, macht Umrechnungen in Fahrenheit und Ami-Einheiten, weil Weather Underground ist eine Ami-Seite und will natürlich Ami-Einheiten. Scheiß Ami-Einheiten. Egal. Ähm das hier ruft den UV-Sensor ab, schreibt den UV-Index und anderes Zeug in die jeweiligen Variablen. Das schreibt die Bodentemperatur in die jeweiligen Variablen. Und das schreibt ähm, die Indoor-Temperatur und so in die jeweiligen Variablen. Natürlich auch mit Fahrenheit und allem. Das hier wäre für die... Ähm, für die Windrichtung gedacht. Diese, Ruf, diese Funktion ruft ähm, eine andere Funktion auf, und diese Funktion ähm, kalkuliert die Windrichtung. Das hier ist eine Funktion, die anhand von anderen Sachen berechnet, wie oft der ähm, Sensor sich gedreht hat, bevor diese, bevor diese Funktion aufgerufen wurde und wie viel Zeit vergangen ist. Ein bisschen komplizierter. Dieses Chaos hier ist die Funktion, die die Zeit abruft. Ich hatte Stress mit der Zeit. Vom ich hatte total Stress damit, die Zeit vom GSM-Modul abzurufen. Und zum Schluss hat sich rausgestellt, ich muss 30 zum Jahr addieren. Ja. Sieht trotzdem grauenvoll aus. Einfach ignorieren. Diese Funktion hier macht einfach alle Funktionen da oben nacheinander durch. Ruft den BME ab den ähm, SI-Sensor, die DS18-B20, die AT11, bla bla bla, alles. Und zeigt natürlich auch, was es gerade macht auf dem Display an. Diese Funktion hier schmeißt einfach das Ganze auf den seriellen Monitor, dass ich gucken kann, wie es aussieht. Und diese Funktion hier schmeißt alles aufs Display. Bis jetzt haben wir eigentlich fast nur Funktionen gesehen. Ja, die hier ist für das Rechn Ausrechnen von den Durchschnitten da. Die hier, um, die hier macht was für Problematiken mit variablen Typen unwichtig. Diese Funktionen hier sind dazu da, um wenn schon eine GSM-GPS-Verbindung äh, besteht, zu den jeweiligen Wetter Services hochzuladen. Die, machen einfach, die hier macht einfach einen großen langen URL, welcher dann zum Schluss ans GSM-Modul geschickt wird, mit dem hier und, die, ähm, und der, die Response, also was zurückkommt vom Server, wird ausgegeben. Upload Open Weather Map ist für Open Weather Map, Upload WU ist für Weather Underground. W, ähm, Open Weather Map will irgendetwas etwas anderes Format, aber es ist grundlegend das gleiche. Du, du sagst, was es ist, also was du gerade hochlädst, zum Beispiel Temperatur in Fahrenheit, und dann gibst du die Variable Temperatur Fahrenheit. Im im Endergebnis steht dann natürlich nicht TempF, sondern dann steht da, was weiß ich, 70. Das hier, ähm, das ist jetzt das erste Mal, dass wirklich Code ausgeführt wird. Setup ist eine Routine, die er nur einmal beim Starten hochgeführt wird. Äh, ausgeführt wird. Es gibt dann auch noch Loop, welcher, wie der Name schon sagt, immer wieder ausgeführt wird. Setup wird einmal ausgeführt, initialisiert die Real Interfaces, unrichtig, macht Pin-Modes, Interrupts, bla bla bla, blinkt alle, LED, alle LEDs durch, dass man sehen kann, dass sie funktionieren und dann führt es die init -All funktion aus, die ich weiter oben gezeigt habe. Das ist die Funktion, die alle Sensoren und den Crew äh, initialisiert. Das war auch schon alles. Loop wird mehrmals ausgeführt, also wird immer wieder ausgeführt. Immer wieder. Ja, loop. Erst werden die Sensoren abgerufen und in ihre Variablen geschrieben. Dann werden, ähm, dann werden verschiedene Durchschnittswerte ausgerechnet. Das ist eigentlich für den Windsensor gedacht und den Wingsensor. Das hier schmeißt die Sensorenwerte aufs serielle Interface und das hier schmeißt sie aufs Display. Ähm. Die Zeile Code hier ist dafür verantwortlich, dass um, alle 300.000 Millisekunden, also alle 5 Minuten, um, ein Upload gestartet wird. Ein Upload wird gestartet, indem man erstmal Connecting auf Display schreibt. Dann startet man die Funktion, die das GPS-Modul verbindet. Dann um, schreibt man aufs Display, dass man jetzt gerade erst auf Weather Underground hochlädt. macht man die Funktion, die auf Weather Underground hochlädt. Dann schreibt man, dass man auf Open Weather Map hochlädt, macht die Funktion, die das tut, und dann trennt man die GPS-Verbindung. Warte, warum ist es denn da oben? Nee. Es macht eigentlich keinen Unterschied, weil diese Funktion gerade mal ein paar Millisekunden braucht, um ausgeführt zu werden. Bevor das auf dem Display steht, ist es schon fertig. Egal. Nee, so passt besser. Dann wird die LED, die hier oben eingeschaltet wurde, um zu zeigen, dass gerade ein Upload läuft, wieder abgeschaltet und die unterste Zeile vom Display wird leer gemacht. Und dann wird, 500, äh, dann wird 5000 Millisekunden, also 5 Sekunden gewartet, damit nicht irgendwelche komischen Instabilitätsprobleme auftreten. Ja, das ist eigentlich der ganze Code. Den könnt ihr euch theoretisch auch auf Github angucken. Hier, Github-Link einblenden oder irgendwie sowas in der Richtung. Ja, aber viel Spaß. Hm. Bis jetzt habe ich aber noch nicht so richtig gezeigt, dass das mit dem Hochladen funktioniert überhaupt. Wie man sieht, die Werte werden auf die Webseite hochgeladen. Es gibt keine Abbrüche mehr nachdem ich irgendwie ein Ziel mal drin verzweifelt bin, dass die Wetterstation immer abgestürzt ist. Wenn sie jetzt abstürzt, startet sie einfach neu. Ich hoffe, das Video hat euch halbwegs gefallen oder ihr habt irgendwie was draus gelernt oder so. Ja. Hm. Was soll ich noch sagen? Auf Wiedersehen!